Das Café Batsche vor dem Justizpalast in Istanbul. Wieder einmal ist Errol Önderollo hier, trifft ein letztes Mal Freunde und Kollegen, bevor es vor Gericht geht. Önderollo ist Türkei-Korrespondent für Reporter ohne Grenzen seit gut 20 Jahren. Nun ist er innerhalb weniger Monate zum vierten Mal hier. Ihm wird Terrorpropaganda vorgeworfen. Heute will die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer halten. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. I signed on the thousands of stories so far. I've never subject of any investigation, even investigation in my career. I think if today we are all subject of this uh, pr uh, prosecution trials, uh, massive trials against a human rights movement, I think that there is a clear intention to destroy human rights heritage uh, in Turkey. Gemeinsam mit der Menschenrechtlerin Sebnem Korur Finchanci, dem Cimhürriyet-Kolumnisten Ahmed Nesin, Can Dündar und 38 anderen Journalisten beteiligt sich der ROG-Korrespondent im Mai 2016 an einer Solidaritätsaktion für die kurdische Zeitung Özgür Gündem. Diese wehrt sich bereits seit Jahren gegen Kriminalisierungsversuche der Behörden. Jeder Journalist übernimmt jeweils für einen Tag symbolisch die Leitung. Im August wird Özgürt Gündem per Notstandsverordnung geschlossen. I just uh, stand and, uh, to this solidarity campaign to defend media pluralism and the uh, the existence of this pro-Kurdish newspaper. I have any notion of, of the content release. Internationale Medien begleiten den Prozess. Reporter ohne Grenzen ist als Beobachter vor Ort, berichtet selbst live. Und wir sind heute hier, um unserem Vertreter in der Türkei, Erol Önderoglu, beizustehen, solidarisch zu sein. Und als Prozessbeobachter auch zu zeigen den Richtern der Staatsanwaltschaft, dass wir diese Willkür nicht hinnehmen wollen. Öffentlichkeit als Waffe gegen ein undurchsichtiges Justizsystem. Vakyat Köln, Das Frauengefängnis in Istanbul. Seit 6. Mai ist das die Adresse einer weiteren deutschen Journalistin, der sich Reporter ohne Grenzen angenommen hat. Michalit Tulu. Ihr wird vorgeworfen, Mitglied einer illegalen Organisation zu sein. Sie hatte unter anderem beruflich Trauerfeiern von Oppositionellen besucht. Wir treffen ihre Rechtsanwältinnen. Kader Tonguc erzählt uns, Tolo habe dort für andere Medienvertreter als Übersetzerin gearbeitet. und <lacht> die freie Presse hat es nicht leicht in Erdogans Türkei aber es gibt sie noch eine der ältesten Zeitungen des Landes. 13 Kollegen sitzen zurzeit im Gefängnis, der ehemalige Chefredakteur Can Dündar ist nach Deutschland ins Exil geflüchtet. Trotz alledem, Jim Hüriot erscheint noch immer, regelmäßig. Auf Einladung von Reporter ohne Grenzen sind auch internationale Korrespondenten mit zu Jim gekommen. Ihnen berichtet Ötchan, mit welchen Mitteln der Redaktion Kontakt zu ihren Kollegen im Gefängnis hält. Mit einer Anzeige in der eigenen Zeitung. Yes. Diesen hohen Preis zu bezahlen, dazu sind inzwischen immer weniger Menschen bereit. Hier auf dem Taksimplatz fanden noch vor vier Jahren große Demonstrationen statt, unter anderem gegen die Politik des damaligen Ministerpräsidenten Recep Erdogan. Von einer solchen Proteststimmung ist momentan nichts mehr zu spüren. Wir uh, in Und wir mehr This policy to success. Und der Rollos Prozess wurde nach zehn Minuten vertagt, auf den 26. Dezember, zweiter Weihnachtsfeiertag. Auch türkische Richter wissen, wie westliche Medienaufmerksamkeit funktioniert. Wir werden da sein, mit ihrer Hilfe.